Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach Laugenbrötchen und Laugenstangen mit dem Hefewasser macht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Mhm. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Ihr habt euch von mir Laugenbrötchen gewünscht. Und ich zeige euch heute, wie ihr das mit dem Hefewasser ganz einfach und ungefährlich selber machen könnt. Zur Entstehung von Laugengebäck gibt es eine schwäbische und eine bayerische Legende. Aber egal wie es dazu kam, es ist köstlich und bereichert unseren Essenstisch. Hier im Hintergrund seht ihr, wie ich schon mal Mehl in eine Schüssel gebe und dazu das Hefewasser. Dann kommt das Salz und oben rechts verlinke ich euch nochmal alles zu dem Hefewasser, wenn ihr hier neu seid. Denn da gibt es viel zu wissen und es ist super einfach und sehr lecker mit dem Hefewasser zu arbeiten. Dann kommt der Teelöffel Zucker. Ich habe hier jetzt mal Honig genommen. Ihr könnt das ähm, genauso machen oder ihr nehmt vielleicht Zuckerrübensirup. Ganz einfach und unkompliziert. Dann habe ich hier einmal die Milch, das kommt auch noch mit hinzu, das sorgt noch mal ein bisschen für die Weichheit des Teiges. Und dann habe ich hier jetzt noch mal ein bisschen weiche Butter. Bei mir kommt das Ganze in die Küchenmaschine und da ich Weizenmehl verwendet habe, knete ich das wirklich 10 Minuten lang schön durch. Und hier ist der fertige Teig und der ist richtig schön geschmeidig geworden. Und wenn ihr mal wissen wollt, mit welchem Küchenequipment ich arbeite oder ihr braucht die genaue Rezeptbeschreibung und die Mengenangaben, solche Sachen findet ihr alles immer unter diesem Video verlinkt. So, der Teig ist jetzt schön geworden. Ich lebe ihn in eine Schale und decke ihn ab, damit er nicht austrocknet und lasse ihn bei Zimmertemperatur stehen, so warm wie es geht. Und selbstgemachte Hefe braucht generell länger, meistens so 6 bis 8 Stunden. Dadurch, dass wir in diesem Teig Milch und Butter haben, hat es tatsächlich einen ganzen Tag bei mir gedauert. Und schaut mal, der ist doch richtig schön aufgegangen und der Teig lässt sich unheimlich gut verarbeiten. Also ihr müsst weder die Arbeitsfläche einfetten oder bemehlen. Das klappt auch ganz gut so. Ihr seht es hier also gar nicht klebrig oder ähnliches. So schön genommen. Und ich kann euch wirklich nur sagen, probiert diese Laugenbrötchen und Laugenstangen aus. Meine Familie war sehr begeistert. Sie sagten, das schmeckt richtig, richtig gut, wie vom Bäcker. Und normalerweise arbeitet man bei Laugengebäck mit einer Natronlauge, also mit E524. Das ist wirklich eine ätzende Lauge, die bekommt ihr in der Apotheke oder beim Bäcker eures Vertrauens. Ich arbeite heute mit Natronwasser. Das ist zwar auch ein Laugenwasser, aber sicherer, also da kann jetzt nichts passieren. Wichtig ist, wenn ihr da später in Laugenwasser taucht, egal ob es das etz oder dieses mit Kaisernatron ist, das darf danach nicht mit Aluminium in Berührung kommen. Also lauge generell nicht, benutzt kein Geschirr oder irgendwie was oder eine Ablage, wo Aluminium drinne ist. So, die Brötchen habe ich jetzt einmal eingeteilt und als erstes zeige ich euch die Laugenbrötchen. Ihr bekommt aus diesem Teig habe ich jetzt acht Stücke rausbekommen. Und da mache ich jetzt vier Laugenbrötchen und vier Laugenstangen. Ich kann euch empfehlen, wirklich mehr davon zu machen. Ich habe das zwar noch nicht ausprobiert jetzt im neuen Haus, aber ich meine, ich habe das im alten Haus schon gemacht, dass ich Laugengebäck auch eingefroren habe und das hat gut geklappt. Ich teste es aber natürlich nochmal aus und gebe euch dann nochmal Bescheid. So, also mögliche Löcher knipse ich zu, forme das einfach zu einem Brötchen, hier nochmal im Nahen. Ich falte von außen nach innen. Ich benutze im Moment nur die rechte Hand, damit ihr das mit der Kamera besser sehen könnt. So wie beim Brötchen. Und das ist jetzt hier die Laugenstange und dann fange ich die einfach an zu rollen. Also das sind super einfache Brötchen bzw. Laugenstangen. Da müsst ihr kein großes Tamtam -Tam hier machen. Und das Ganze geht jetzt mal als Zwischenablage auf ein Backblech mit Backpapier. Da lasse ich das nochmal eben drohen, während ich da hier einen Topf mit Wasser erhitze. Ich mache das immer so, ich nehme den Topf und gebe Wasser aus dem Wasserkocher mit hinein. Und hier kommt jetzt Natron. Das ist wie gesagt das Kaisernatron. Seid vorsichtig beim Eingießen, denn ihr seht es sprudelt sehr stark. Die Empfehlungen bei der Verpackung dort waren auf anderthalb Liter 30 Gramm. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich ungefähr anderthalb 2 Liter hatte und habe da aber ungefähr so 125 Gramm reingegeben. Denn ich habe das nämlich früher schon mal ausgetestet mit weniger Natron, aber ich finde, dann wird das Gebäck wirklich nicht so schön. Aber probiert euch da einmal selber aus und hinterlasst es mir in den Kommentaren, wie es euch gelungen ist. Hier seht ihr es, sprudelt wirklich sehr, sehr stark und nehmt wirklich einen großen Topf und nehmt euch Zeit, nicht dass da irgendwie was passiert. Nachdem das Wasser erhitzt wurde und ich das Natron reingegeben hatte, kommen dann die Brötchen rein. Den Herd hatte ich übrigens zwischenzeitlich ausgestellt, also sobald das Wasser heiß ist, Herd ausstellen und dann das Natron reingeben. So, hier kommen die Brötchen rein, manchmal kann es sein, dass sie unten ein bisschen kleben, dann löst sie noch ein bisschen. Und dann baden sie jetzt so circa für 30 bis 45 Sekunden in diesem Wasserbad. Seid ihr neu hier? Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles, wie ihr Hefewasser selber macht, also die Wildhefe, also ihr macht dann quasi Hefe selber. Und ich zeige euch ganz tolle leckere und auch einfache Rezepte, wie ihr das toll in euren Alltag integrieren könnt. Lasst dem Video doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video wieder hochgeladen wurde. So, ich nehme jetzt meine Brötchen nach und nach mit einem Edelstahl Schopflöffel raus. Wie gesagt, nur Edelstahl, Plastik, Glas oder Holz verwenden, wenn ihr mit einem Laugengebäck arbeitet. Oder beziehungsweise mit dem Laugenwasser hier. Und dann kommen als nächstes jetzt die Laugenstangen mit hinein. Da verfahre ich genauso wie vorher. Hier könnt ihr es sehen. Und ich finde, die kriegen so eine ganz tolle Konsistenz, wenn sie da mal so drinnen geschwommen sind. Also das ist wirklich toll. Und die gehen dann einfach wieder auf das Backblech hier drauf. Hier könnt ihr sehen. Ich gucke, dass die Verschlussseite, die vorher unten war, auch wieder unten ist. Und dann könnt ihr sie bestreuen. Ich habe jetzt in diesem Fall Sesam und ein bisschen grobkörniges Salz verwendet. Da in unserer Familie aber das Salz sowieso immer wieder abgepult wird, habe ich nur ein bisschen genommen. Ist sowieso ja nicht zu gesund, deswegen versuche ich da ein bisschen zurückhaltend zu sein. Bei uns wird tatsächlich eher Sesam genommen. Bevor ich sie aber bestreue, habe ich hier eine Schere und schneide sie damit ein. Ich habe mich jetzt für diese Form entschieden, weil das wirklich am einfachsten und am schnellsten ist. Und auch die Laugenstangen könnt ihr sehen, gleich wenn sie aufgebacken sind. Ich fand das mit der Scherenform wirklich am schönsten. Das kommt dem von dem Bäcker wirklich sehr nah. Ihr braucht sie dann nicht nochmal irgendwie extra befeuchten oder ähnliches. Wenn ihr schnell genug arbeitet, könnt ihr das dann direkt dann drüber streuen. So hier. Das sind ungeschälte Sesamkörner, die ich hier jetzt gerade verwende. Ihr könnt selbstverständlich auch geschälte nehmen, Mohn oder sonst irgendwie was. Da seid ihr wirklich ganz frei in eurer Entscheidung. Es gibt hier wirklich grobkörniges Salz. Ich habe hier zu Hause immer so ein Ursalz. Und ähm, das ist auch ein bisschen gröber und dann habe ich einfach das verwendet. Also für den Hausgebrauch finde ich, nehmt das, was da ist und womit ihr euch am besten und am wohlsten fühlt. So, jetzt ist alles bestreut. Das geht jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ich gebe in den Backofen immer noch mal eine Schale Wasser, besprühe das Gebäck auch noch mal vorher ein bisschen mit Wasser und so circa 20 bis 30 Minuten brauchen diese tollen Sachen, bis sie dann fertig sind. Und guckt euch das an. Also die sind wirklich super gelungen. Ich bin ganz begeistert gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und sende euch viele Grüße. Eure Emma